Bevor Sie sich als Schülerin oder Schüler erstmalig in der Thüringer Schulcloud registrieren können, benötigen Sie das Einladungsschreiben, welches Sie von Ihrer Schule ausgehändigt bekommen. Entweder als digitale PDF-Datei oder in ausgedruckter Form. Sie finden hierauf Ihren Registrierungscode sowie Ihren Vornamen und Ihren Nachnamen. Zudem ist die Adresse der Internetseite angegeben, auf der Sie mit der Registrierung beginnen müssen. Die Adresse lautet www.schulportal-thüringen.de slash tsc. Hier können Sie nun mit dem Registrierungsprozess beginnen. Sie haben die Aufgabe, den Registrierungscode, Ihren Vornamen und Ihren Nachnamen einzugeben. Des Weiteren müssen Sie Ihr Geburtsdatum eingeben und schließlich Ihre E-Mail-Adresse in doppelter Form. Achten Sie bei der Eingabe bitte darauf, die Daten per Tastatur bzw. per Hand einzutippen und nicht etwa hineinzukopieren, da dies teilweise zu Problemen führen kann. Sollte die Seite nicht vollständig oder überhaupt nicht angezeigt werden, wechseln Sie bitte testweise Ihren Browser. Geben Sie bitte nun Ihre Daten in die jeweiligen Felder ein. Insbesondere dann, wenn Sie noch minderjährig sind, werden Sie feststellen, dass unter den Eingabefeldern entweder zwei oder drei Bestätigungskästchen erscheinen. In unserem Fall muss im ersten Kästchen nun zunächst ein Elternteil oder eine erziehungsberechtigte Person bestätigen, für den sich registrierenden Schüler oder die Schülerin erziehungsberechtigt zu sein, sowie bei den nachstehenden Erklärungen auch den gegebenenfalls zweiten Elternteil, vertreten zu dürfen. Sie geben als erziehungsberechtigte Person hier zu verstehen, dass Sie stellvertretend für Ihr Kind die folgenden Erklärungen lesen und im besten Fall auch damit einverstanden sind. Insofern Sie mit der Übermittlung und der Verarbeitung gemäß der Datenschutzhinweise der Thüringer Schulcloud einverstanden sind, setzen Sie bitte hier das Kreuzchen. Wenn Sie mit der Übermittlung und Verarbeitung gemäß der Datenschutzhinweise und Nutzungsordnung der Thüringer Schulcloud einverstanden sind, setzen Sie bitte in der nächsten Zeile das Kreuzchen. Sind alle Felder ausgefüllt und die entsprechenden Einverständnisse erteilt, dann klicken Sie bitte nun auf Weiter. Es wird nun ein Bestätigungscode erstellt, der in den nächsten Minuten an Sie, beziehungsweise die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse gesendet wird. Bitte warten Sie ab, bis der Code in Ihrem Mailpostfach eintrifft. Dies kann vereinzelt auch schon mal bis zu 5 oder 10 Minuten dauern. Schließen Sie bitte in dieser Zeit nicht das Fenster der Registrierung und klicken Sie bitte auch nicht auf Zurück oder Abbrechen, da Sie ansonsten mit der Registrierung komplett von vorn beginnen müssen. Schauen Sie gegebenenfalls auch im Spam-Ordner Ihres Mail-Postfachs nach, wenn der Code über längere Zeit nicht in Ihrem Hauptpostfach auftauchen sollte. Auf dieser Seite nun müssen Sie einen Benutzernamen festlegen. Dieser muss aus mindestens vier Zeichen bestehen. Überlegen Sie sich danach ein sicheres Kennwort, welches auch wirklich nur Sie kennen, und wiederholen Sie dieses zur Bestätigung in der darunterstehenden Zeile. Zur Sicherheit kann es sich lohnen, das Kennwort auch aufzuschreiben und an einem geheimen, nicht-digitalen Ort zu Hause aufzubewahren. Schließlich geben Sie den Bestätigungscode, den Sie soeben per Mail erhalten haben, im dafür vorgesehenen Feld ein. Sind alle Felder ausgefüllt, dann klicken Sie bitte nun auf Speichern. Wunderbar, die Registrierung ist abgeschlossen. Um in die Thüringer Schulcloud eintreten zu können, müssen Sie sich jetzt nur noch mit Ihren Benutzerdaten anmelden. Dazu klicken Sie rechts oben im Fenster auf Mein Portal und geben dort Ihren gerade eben festgelegten Benutzernamen sowie das Kennwort ein. Wenn Sie das getan haben, klicken Sie bitte auf Anmelden. Sie sind nun bereits in der Schulcloud angemeldet und sehen, dass aus dem Feld Mein Portal das Feld Mein Konto geworden ist. Um die Schulcloud betreten zu können, klicken Sie bitte auf dieses Feld und anschließend auf Meine Schulcloud. Herzlich willkommen. Sie haben sich das erste Mal erfolgreich in die Thüringer Schulcloud eingeloggt. Hier haben Sie nun die Möglichkeit, auf eigene Faust sofort loszulegen, oder aber auch sich erst einmal die ersten Schritte anzuschauen. Für was Sie sich auch entscheiden, wir wünschen Ihnen so oder so viel Spaß und Erfolg in der Thüringer SchulCloud.